Hey Leute und Willkommen bei Let's Play Leads of Legends, bei Master Gaming. Ich spiele heute Morgana Support. Ich kann ja nicht immer nur Annie spielen, ich muss auch etwas Abwechslung reinbringen. Ich bin zusammen mit einer Caitlyn auf der Lane und wir spielen gegen... Ähm, gegen Jinx und Annie. So, dann geht's los. Annie ist ja schon stun Stun-Stun-Ready Diese DQ getroffen Ah ja ja, ich weiß gar nicht wie ich so richtig kommentieren soll hier bei links Oder ich dachte Annie rennt da lang Ah cool, sie hat ein stun gemacht, aber. Oh mein Gott, was lol. Jetzt hat aber nicht viel gebracht für die. Zone die mal wenig. Doch nicht. Ja, da hätte sie ein wenig defensiver gehen können. Ach. Oh Gott, warum rennt die nicht weg? Okay, das ist ziemlich riskant, aber ich glaube, ich kann die eine killen, wenn ich mein Q treffe Oh Gott Oh, ich bin so schlecht Haben so, mal schauen, kann ich hier irgendwas reißen mal den tree bush -Worten. ich hoffe mal okay das ist gerade noch mal gut gegangen Aber ich wollte den gar nicht Gott, wenn Jax da reingeht, stirbt er. Was soll ich... Okay Gut Ah, Ich habe einen Tower-Shock bekommen. Oh mein Gott, das war jetzt nicht sehr nice. Gott, geht da nicht auf? Oh Gott, ich bin am Arsch. Ich hab's geschafft. Nice. Hier einen machen, perfekt. Hier einen pink ward machen. Oh Gott, ich dachte, ich treffe dich. Sehr schlossen. Oh Gott. Jawohl. Den habe ich dir mal weggehauen. Oh Gott. Oh Gott. Das war riskant. Was hat geklappt? Kann ich hier gleich den Wort klären? wenn jetzt dann, das ist nicht gut nice, perfekt das war der fiese Kill der Woche, Alter Kill Sophie. so free Okay, alles gut Kein Shit Okay. Das es nämlich gut Ah, wir haben Turret verloren Scheiße Haben wir dafür bekommen, wie ich den Inneren no, jetzt starten den Barion Wir yeah, haben die gestartet. Finde ich jetzt schon, ein bin ich respektlos. Läuft. Gott Sonyas Ouch. Ach das war jetzt ein unnötiges W Oh den Baron und wie bekomme ich den Turret? nicht schlecht ja, das war richtig unnötig der schild <lacht> Lol, ich hab die gekillt. Okay, das war jetzt nicht geplant, aber kann man nichts machen. Passiert. Ah, perfekt. Sollten wir weggehen. Wir wollen aber noch mehr. What the fuck?